Season der Veränderung Nein, das ist nicht der Name der nächsten Season, aber eher gesagt das Motto. Denn in der nächsten Season wird ziemlich viel verändert, gebufft und genervt. Was es in der nächsten Season als Content gibt bzw. welches Thema da kommen wird, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wir einen Dungeon dazu bekommen werden. Wohin uns da die Reise führt, weiß man auch noch nicht. Aber Andy Edition hat da auf jeden Fall ein gutes Video zugemacht und ein bisschen spekuliert, wo es denn hingehen könnte. Und ich finde es sehr interessant. Und wenn es auch wirklich so ist, würde ich mich freuen. So hatten wir nämlich noch nicht. Finde ich sehr cool. Aber naja. Also das Thema der nächsten Season wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass ziemlich viel gebufft und genervt und verändert wird. Zum Beispiel wird ja die Göttlichkeit, so wie sie ist, beibehalten dass der crit -Punkt bei Gegnern vergrößert wird, aber wir bekommen keinen 30-prozentigen Debuff mehr, sondern nur noch einen 10-prozentigen Debuff. An sich nicht schlimm, da wird aber dann der Hunter mit dem Bogen wieder interessant. Weil der Bogen macht immer noch 30% mehr Schaden dann auf den Gegner und macht dann sich aber auch noch gut Schaden. Dann werden ja alle Subclass überarbeitet. Solar, Arkus, Leere und Stasis. Es gibt Nerfs, es gibt Buffs. Manche Aspekte werden so verändert, dass man, dass man mehr Fragmente drin hat, mehr Fragmentslots. Einige Sachen werden natürlich geschwächt, manche werden etwas stärker gemacht oder es wird etwas weggenommen. Aber dazu verlinke ich euch gerne den Schwab unten in der Infobox, genauso wie auch das Video von Andy. Und noch dazu wurde ja im letzten Drop erwähnt, dass das PvP komplett überarbeitet werden soll mit einem neuen Team-Matchmaking. Die Rufränge werden entfernt und dadurch werden neue Ränge wie auch in anderen Ranked Matches in anderen Games hinzugefügt, wo man aufsteigen kann. Vier Belohnungen gibt es da nicht außer Rufpunkte und man kann auf jeden Fall einmal pro Woche eine neue Waffe bekommen. Das ist die Rose, die gab es schon mal, das war mal eine 150er Waffe. Damit konnte man halt noch ein bisschen schneller schießen und ein bisschen schneller sich bewegen als mit 140er. Da es diese Waffen aber nicht mehr gibt, wird es eine 140er sein, die aber ein leichtes Extra-Gehäuse haben wird, etwas Neues. Und wird das Movement aber von der 150er wieder bekommen. Wird sehr interessant. Diese Waffe wird man dann einmal pro Woche bekommen können, wenn man Rufrang-Matches spielt. Noch dazu werden Playlist-Aktivitäten wie Rumble, Kontrolle oder Konflikt in einen Topf geworfen. Ihr könnt es dann anklicken und auswählen und es ist dann ziemlich random, wo ihr gerade rein landet. An sich gibt es dann im schmelztiger menü weniger Felder zum Auswählen und wenn Eisenbanner startet, Könnt ihr nicht mehr normal PvP-Konflikt oder Kontrolle spielen. Dann wird dieses Feld ersetzt durch das Eisenbannerfeld Und wenn Trials of Osiris da ist, am Wochenende, werden die schmelztigen labore soweit ich weiß, ausgetauscht werden, die sonst da sind, zum Sachen ausprobieren. Ach ja, genau. Und Eisenbanner wird auch nochmal bearbeitet. Da wird es einen neuen Modus geben, wo auch Kabale dabei sind. Es klingt so ein bisschen wie King of the Hill von Halo. Vielleicht müssen wir ja bestimmte Punkte dann einfach einnehmen und die werden von Kabalen beschützt, also es wird irgendwie PvP, PvE. Es klingt auf jeden Fall interessant. Ist das noch Eisenbanner? Ist das ist die andere Frage, aber hauptsache es macht Spaß. Und vor allen Dingen kommt die alte Rüstung aus Destiny 1 zurück. Meine absolute Lieblingsrüstung vom Eisenbanner. Ich habe diese Rüstung mega geliebt auf dem Hunter. Titan sieht damit super geil aus. Das ist meine absolute Lieblingsrüstung gewesen auf dem Titan. Die einzige, die halbwegs okay aussah für mich. Und der Warlock sieht auch nicht schlecht aus. Also ich freue mich mega. Ich werde das auf jeden Fall spielen, damit ich jedes Rüstungsteil bekomme. Und außerdem Schrotflinte und Impulsgewehr, die jetzt noch diese Season da waren, sind nächste Season raus. Und es werden nochmal komplett 20 exotische Waffen überarbeitet. Es wird noch ein bisschen Raum geschraubt. Manche werden natürlich auch ein bisschen genervt. An sich wird auch das Waffenbelling auch noch natürlich ein bisschen angefasst. Aber im Großen und Ganzen wird nächste Season sehr viel passieren, was Veränderungen angeht. Was ich an sich gut finde, aber ich denke mal, dass wir da nicht mehr so viel an Content erwarten können. Wir haben auf jeden Fall den Dungeon. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal eine Aktivität bekommen. Drei Mann oder sechs Mann. Und natürlich noch eine Story. Es wäre natürlich cool, wenn man es so wie ganz früher machen könnte, wo die Season noch neu war. War es meiner Meinung nach so, dass mitten in der Season noch mal ein paar Sachen dazu gekommen sind. Wie zum Beispiel, wo die Pyramiden aufgetaucht sind im ganzen System. Und man auf jeden Planeten Sachen wie bei Game Gambit sammeln musste und dann eindanken musste. Ich meine, es war so, dass sich da auch Woche für Woche was verändert hat und auch die Aktivität verändert hat. Sowas finde ich halt cool, als direkt am Anfang etwas rauszuhauen und das ist dann wirklich drei Monate immer das gleiche. An sich freue ich mich schon auf die Änderungen an den Subclass, denn vielleicht kann man dadurch nochmal ein paar neue Builds zusammenbasteln und das macht mir ja in Destiny ziemlich viel Spaß. Aber vielleicht werden dann alte Builds nicht mehr so gut funktionieren, wie sie jetzt gerade funktionieren. Das wird sich dann noch zeigen. Das PvP werde ich mir auch mal anschauen und in zwei Wochen ist es dann auch soweit. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ich werde, wie gesagt, gerade noch ein bisschen an ein paar Builds arbeiten, weil mir da einige Sachen noch in den Kopf gekommen sind, die hoffentlich gut funktionieren. Naja, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich trotzdem auf die neue Season gespannt, nicht mega gehypt, aber es ist immerhin was Neues. Das ist immer schön. Das war's von meiner Seite aus. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.